Ja, ich bin dann wieder heimgefahren, also es ist dann wirklich noch mal interessanter geworden, weil ich wusste, dass das Radl in diesem Wohnhaus ist, konnte aber nichts machen, eben ein Paket mitzunehmen. Wir sind dann reingegangen, haben dann geklingelt und haben gesagt, ja, wir sind vom Paketkurier, mach uns auf. Bike Tracks hat schon den ein oder anderen Hit gelandet.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 Bike Tracks integriert von Bau Unity. Ähm, da kommen eigentlich immer auf der App nachverfolgen, wo es Radcode ist. Bei der Übergabe haben sie uns, äh, wir haben die App runtergeladen, eigentlich recht einfach zu navigieren und so weiter. Äh, und zudem war noch ein Rahmenschloss dabei mit einer dicken Kette, so circa 3-4 Zentimeter Durchmesser, also vermeintlich recht gut gesichert. Dein E-Bike wurde gestohlen. Kannst du uns mehr über deine Diebstahlerfahrung berichten? Also, das Ganze ist ungefähr äh, Anfang März passiert, also ziemlich genau Anfang März. Wahrscheinlich haben sie, die, haben sie das Schloss mit einer Flex aufgeschnitten ähm, und dann eigentlich mitgenommen. Ich habe dann einige Stücke vom, vom Fahrrad noch dort gesehen, mit denen ich aber nichts anfangen konnte. Ja. Und. Ähm, ja, das war es dann mit meinem Fahrrad. Ich habe mich da schon irgendwie abgefunden, damit dass ich das nie mehr sehe. Was hast du dann unternommen? Also genau in dem Moment, wo ich eigentlich möchte, dass das Rad weg war, ähm, bin ich eigentlich gleich, äh, durch dem, dass das Rad von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden ist. Und da äh, eine Kontaktperson gehabt und die gleich informiert. Äh, da hat sich gleich eben der Maximilian Money äh, eingeschaltet. Und es ist, ist super hilfreich gewesen. Er hat mir dann immer wieder Daten geschickt, aktuelle, pass auf, das Rad bewegt sich und ist eigentlich immer zur Seite gestanden. Äh, vielen Dank an diesem Punkt. Ähm, ich habe die, die Karabiniere angerufen, habe dann eine Patrouille, eine Streife dort äh, hingeschickt, bin dann zusammen mit ihnen nachschauen gegangen, wo das Radl sein könnte und wir haben es äh, nicht gefunden. So, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, das Rad ist wirklich weg, da war Profi am Werk das Bike trägt ähm, ausgebaut und die es vergessen. So ein bisschen Zeit später ist Radel äh, hat sich dann wirklich wieder bewegt. Also das Handy, die Alarm ist losgegangen, es hat sich wieder bewegt. Wir haben gesehen, dass es von Moran nach Meran noch Bozen gefahren ist, das Fahrrad ähm, und wurde dann im Bozen unten beim Wohnblock äh, ist dann dort stillgestanden. So, man, es ist nicht mehr bewegt worden und ich konnte dann eigentlich nicht mehr viel tun. Also das war jetzt so die Zeit, wo man eigentlich jede Sekunde aufs Handy schaut, bewegt sich das Rad wieder oder, oder bewegt sich es nicht. Ähm, irgendwann am sieben Abend haben wir daheim zusammen gegessen und der Alarm geht los und ich bin schon aufgesprungen. Und da habe ich gedacht, ja jetzt, äh, jetzt bewegt sich es wieder, haben dann meine Freunde angerufen. Wir sind am Bozen runtergefahren zu der Position. Und das war ein Wohnhaus. Also die Polizei hat auch gesagt, die ich vorher habe, sie können da nichts machen, das ist privates Eigentum, sie können da ohne Besuch Durchsuchungsbeschluss nicht rein. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen uns organisieren. Die Kollegen haben wir, da haben wir dann auch geraten, eben ein Paket mitzunehmen. Wir sind dann reingegangen, haben dann geklingelt und gesagt, ja, wir sind vom Paketkurier, machen uns auf. Wir sind dann ins Stiegenhaus. Haben dann mal geschaut, ob es irgendwo im Stiegenhaus ist. Leider Fehlanzeige. Es sind dann von Wohnung zu Wohnung gegangen, haben dann überall äh, die Tierklingel eben äh, durchgeklingelt. Ähm, ja, es Radl war einfach nicht auf auffindbar. Dann wieder keine Bewegung, wir sind heimgefahren und es ist mir wieder nichts passiert. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ja, ich bin dann wieder heimgefahren, also es ist dann wirklich nochmal interessanter geworden, weil ich wusste, dass das Radl in diesem Wohnhaus ist, konnte aber nichts machen. Und dann jetzt äh, wirklich geheißen, einfach abwarten, schauen, sobald es leitet und starten. Ähm, irgendwann um, um, um ein paar Tage drauf, leitet es dann wieder und dann denke ich mir, wahrscheinlich hat er es live verstellt und das, die Position ändert sich nicht, aber es ist dann wirklich vom Wohnblock, von der Straße rausgefahren, so quer durch Bozen durchgefahrenes Fahrrad. ist schon mittlerweile im Auto drinnen, voll motiviert. Bevor ich daheim gestartet bin, ist noch meine kleine Tochter gekommen mit so einem kleinen Spielzeughammer und sagt hey Papi, Papi, nimm den mit. Und äh, ja, äh, sie hat dann angefangen zu weinen, weil sie unbedingt mitwollt. Klar, darf sie nicht mitgehen bei so Geschichten. Sagen wir, äh, ich habe nicht selber nicht gewusst, was mir jetzt da eigentlich erwartet. Ich bin dann nach Bozen gefahren und die Polizei angerufen und gesagt, dass sich das Rad bewegt, dass das jetzt die Möglichkeit bestünde, eben das Rad äh, wieder zu bekommen. Die haben dann gesagt, ja melde dich nochmal, sobald du in Bozen unten bist. Ähm, ja, ich war dann in Bozen unten, wieder vor einem anderen Wohnhaus, das Rad ist mittlerweile zum Stehen gekommen. Äh, wieder in einem Wohnhaus, gleiche Situation, ich konnte nicht rein, Polizei konnte nicht rein, Polizei war auch noch nicht vor Ort. Ähm, ich habe dann einfach gewartet, ein Haus weiter in gesehen, wo es Radl, also durch die, durch die App und ich gesehen, welche Strecke genau genommen worden ist, um zu dem Wohnhaus zu gelangen. Ich habe dann dort hinter der Ecke abgepasst. Ähm, Nichts und gewartet einfach, bis die Polizei kommt, weil ich jetzt nicht wirklich was tun konnte. Äh, in dem Moment äh, leitet äh, die Alarm wieder und ich gewusst: okay, der bewegt sich jetzt. Ich habe dann so irgendwie so zwischen zwei Scheiben durchgesehen dass jetzt einer kommt, hinterm Ecke raus und die dann irgendwie nicht die Alarm abzustellen, weil sie so laut gedutet hat und er wollte nicht, dass der jetzt Verdacht schöpft und, und dann wegfährt. Auf jeden Fall habe ich mich dann genähert, äh, geschaut einfach, das Radl wieder zu kriegen. Ähm, habe ihn aufgefordert, dass das, äh, dass das halt mein Rad ist, dass man es geben soll. Er schaut mich dann sehr erschrocken an, hüpft so vom Bike runter. In dem Moment, wo er vom Bike runterhupft, hüpfe ich so rüber und, und habe den Typen, äh, ich wollte ihn einfach festhalten, damit die Polizei ihn einfach ins Gefängnis bringt oder halt mal eine Ansage zu ähm, zustande kommt. Der Typ ist dann weggelaufen. In dem Moment sehe ich daneben ist, äh, ist eine kleine Bar. Das war so eine Zeit von um ein Aperitivo. Äh, viele Leute vor der Bar, die dann zugeschaut haben und, und das verfolgt haben. Uh, jetzt, uh, sobald ich noch zurückgekommen bin, es das Rad aufgeklaut und gesagt, ja, das ist mein Rad, die haben es wiedergefunden. Die waren alle sichtlich sehr happy, so wie klarerweise ich auch. In dem Moment schreit unten einer von der Bauer, dass der Dieb sich da unten bei einem anderen Wohnblock gerade aufhaltet. Ne? Und die, wir waren ganz, äh, ja, äh, recht happy eigentlich, dass der Typ noch da war. Die Polizei mit zwei Streifen hat den Typen dann umzingelt und hat den äh, festgenommen mit auf die Kaserne, wo dann äh, ein Unsage gemacht worden ist. Und ja, schauen wir mal oder hoffen wir mal, dass er bestraft wird. So. Was war das für ein Gefühl, als du dein E-Bike wiederbekommen hast? In dem Moment war ich äh, schon ziemlich unter Schock. Auch Adrenalin, das passiert da nicht jeden Tag. Ich habe mir schon gedacht, okay, also da wird mir schon nicht viel passieren. Ich habe äh, mal den einmal einen Vizemeister geholt und bin eigentlich recht selbstsicher dazu gegangen, habe den Typen eigentlich runtergehauen und war extrem happy. Klar, man, man, man zittert am ganzen Körper, man ist äh, unter Strom. Der ähm, Baller hat noch angefangen, hat wegzurennen. Dann habe ich gemerkt, okay, da tut man jetzt nicht wirklich was. Das Radl war dort. Das Radl war ähm, in recht, gut, ja, recht guten Verhältnissen. Wie wäre der Diebstahl ohne den Bike Tracks GPS Tracker verlaufen? Ja, ähm, recht schnell. Eigentlich wäre ich nochmal hin, wo das Rad gebackt war, hätte gesehen, dass das Rad nicht mehr da ist ähm, und hätte es wahrscheinlich nie mehr gefunden. Also recht einfach. Äh, GPS hat, also der, der Bike hat da wirklich eine signifikante Rolle gespielt in der ganzen Geschichte. Ich wäre sonst eigentlich also mit Sicherheit nie mehr zum Rat gekommen.